Die Geheimnisse vom Hefewasser. Hier erfahrt ihr jetzt die ganze Geschichte. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich backe schon seit Jahren mit dem Fermentwasser, also dem Hefewasser bzw. der Wildhefe, wie es auch genannt wird. Und damals hätte ich mir gerne einmal Anleitung gewünscht, wie man das in den Alltag umsetzt. Und da ich das nicht hatte, möchte ich das gerne einmal weitergeben und euch zeigen, wie toll und einfach das zu machen ist. Wenn euch das Video gefällt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr immer als erstes, wenn ein neues Video hochgeladen wird und hinterlasst mir natürlich gerne auch einen Daumen hoch. Jetzt wollen wir aber endlich mal mit dem Video starten und erfahren heute die ganze Geschichte über Hefewasser. Hefen sind einzellige Kleinstlebewesen, die zu den niederen Pilzen zählen. Diese sind für das bloße Auge unsichtbar und kommen in der Natur als sogenannte wilde Hefen überall vor. Wir sind also im wahrsten Sinne des Wortes von ihnen umzingelt. Nutzt man nun diese Hefe als Backtriebmittel, kann man Brot mit einem feineren Geschmack herstellen, als es mit Sauerteig der Fall wäre. Beim Sauerteig habt ihr ja neben den Hefe auch die Milchsäurebakterien, die an der Gärung beteiligt sind. Im 15. und 16. Jahrhundert erhielten die Bäcker die ersten Hefen von den Brauern und Schnapsbrennern und jemand, der sich im Mittelalter um die Hefe über die Braupausen hinweg auch kümmerte, diese pflegte und vermehrte, der nannte sich Hefner. Die damalige Hefe war eine sogenannte obergärige Hefe. Mitte des 19. Jahrhunderts sind die Brauer dann umgestiegen auf untergärige Hefe, die war zum Backen völlig ungeeignet und deswegen kam es dann zu einer industriellen Produktion von Backhefe außerhalb des Brauprozesses, so wie man das ja eigentlich auch bisher kennt. Manchmal, ich erwähnte ja gerade den Sauerteig, gibt es Verfechter, die nur ausschließlich mit Sauerteig backen und sagen, das ist viel besser als ein Brot mit Hefe. Das ist eigentlich totaler Quatsch, denn Sauerteig ist eine Symbiose zwischen Hefen und Milchsäurebakterien, das heißt derjenige backt genauso mit einer Hefe. Und wenn ihr beispielsweise ein Roggenbrot backt, dann kann man das zwar auch nur mit Sauerteig machen, das funktioniert, geht jedoch nicht so schön auf, deswegen sollte man bei solchen Broten immer nochmal zusätzlich Hefe hinzufügen. Das war es jetzt bisher nochmal zur Geschichte zur Hefe, sollte man ja vielleicht auch nochmal wissen und am Ende des Videos verrate ich euch noch ein tolles Geheimnis dazu. Damit die Hefe auch ihre volle Kraft entfalten kann, ist es notwendig, dass wir für die richtigen Bedingungen sorgen. Sie liebt Zucker, Stärke und Wärme und die beste Temperatur für die Gärung liegt bei ungefähr 32 Grad. Zur Vermehrung sind 28 Grad Celsius optimal. Dabei darf die Hefe aber nicht im Zug stehen. Das heißt, es sollte in einem Raum sein, ohne ein geöffnetes Fenster oder eine geöffnete Tür. Ansonsten kann man es natürlich auch luftdicht mit einem Deckel verschließen. Aber keine Angst, ihr müsst jetzt kein extra Equipment besorgen. Wenn ihr das Ganze immer bei Zimmertemperatur macht oder wenigstens einen Raum habt, wo es ein bisschen wärmer ist, wie zum Beispiel ein Vorrats-, Abstell- oder Heizungsraum, dann macht ihr schon mal alles richtig. Sind die richtigen Grundlagen geschaffen, dann bildet die Wildhefe Alkohol und Kohlendioxid aus und wächst und vermehrt sich. Durch die Bildung dieser beiden Stoffe werden andere Organismen in der Flüssigkeit verdrängt und unerwünschte Lebewesen werden daran verhindert, sich zu vermehren, wie zum Beispiel der Schimmelpilz. Wenn sich also die falschen Lebewesen vermehrt haben, merkt ihr es daran, dass es schimmelig oder nach faulen Eiern riecht. Ist alles korrekt, so wie es meistens auch der Fall ist, dann riecht es nach Most, ganz fruchtig, so nach Zider. Wenn wir dann alles richtig gemacht haben, geht der Teig als Dankeschön ordentlich auf und wird luftig und locker und ihr habt ein fantastisches Gebäck. Der Grund, warum ihr lieber selber Hefe machen solltet und das Hefewasser nehmt anstatt der gekauften Variante aus dem Supermarkt ist folgender. Die industriell hergestellte Hefe besteht aus einem Hefestamm, der seit Jahrhunderten durch Auslese und Züchtung aus Sauerteighefen bzw. aus der Bierhefe von obergärigen Bieren gewonnen wurde. Das ist jetzt ja nicht per se was Schlechtes. und die Backhefe zeichnet sich durch eine hohe Triebkraft aus. Doch die gezüchtete Variante verträgt im Gegensatz zu unserer hergestellten Hefe nicht so gut die Fette, Säuren und Salze. Bei der industriellen Produktion wird ein Kulturmedium mit Melasse als Hauptbestandteil zur Vermehrung der Hefe verwendet. Und dieses Medium wird mittels Säuren auf einen pH-Wert von etwa 4,5 gebracht und gekocht. Hauptsächlich damit fremde Mikroorganismen abgetötet werden. Danach wird es gefiltert. Und hinzu kommen dann noch Nährsalze. Das sind hauptsächlich Ammoniumsalze und Phosphate sowie Vitamine der B-Gruppe. Da diese ja auch für das Hefewachstum benötigt werden und dadurch, dass es vorher gekocht wurde, sind die ja wieder tot. Und die sind dann in der Melasse auch nicht in ausreichenden Mengen vorhanden, so dass quasi erst die Hefe getötet wird, um dann wieder Stoffe hinzuzufügen, um sie dann wieder ähm, herzustellen. Also totaler Quatsch. Insgesamt fallen bei der industriellen Hefeherstellung auf Melassebasis große Mengen an organischen und chemischen Stoffen an. Und die stellen ein riesiges Entsorgungsproblem dar. Da ist es doch viel besser, wenn ihr das Hefewasser selber herstellt und das Anstellgut braucht ihr nicht wegwerfen, das kannst zwar auch auf den Kompost, das hilft sehr gut, wenn der mal eingeschlafen ist und ein bisschen Unterstützung braucht. Ihr könnt damit aber auch ein ganz leckeres Brot backen und das verlinke ich euch hier oben noch einmal. Ich sagte ja, das Beste kommt zum Schluss und da sind wir jetzt angelangt. Was kann die Hefe noch, außer dass ihr leckeres Gebäck damit backen könnt? Das Hefewasser könnt ihr pur trinken und bevor ihr sagt, wow, das ist ja widerlich. Probiert es mal aus, je nachdem welches Anstellgut ihr verwendet habt, schmeckt es richtig lecker und ganz zur Not, wenn es nicht euer Fall ist, könnt ihr es ja mit irgendeinem Saft oder mit einer anderen Flüssigkeit verdünnen oder mit anderen leicht verdaulichen Lebensmitteln nehmen. Wichtig sind die leicht verdaulichen Lebensmittel, denn nur so kann das Hefewasser den Magen bzw. die Magensäure überstehen und kommt dann in den Darm, wo es dann wichtige Arbeit leistet. Die Hefe aktiviert nämlich unser Immunsystem und hilft uns dadurch gegen Viren, ich sage nur Coronavirus, gegen unerwünschte Bakterien oder andere Krankheitserreger anzugehen. Die Hefepilze sorgen ebenfalls dafür, dass die Darmflora gestärkt wird und dass schädliche Bakterien besser abgewehrt werden. Das gilt besonders nach der Einnahme von Antibiotika. Zudem enthält Hefe B-Vitamine, von denen Biotin wichtig für ein gesundes Hautbild ist und da sie ja das Bakterienwachstum hemmt, wird sie traditionell gegen Akne eingesetzt. Wichtig ist, dass man sie nicht nehmen sollte, wenn man gerade pilzhemmende Medikamente einnimmt oder erhöhte Harnsäurewerte hat. Generell immer nochmal mit dem Arzt sprechen, ich bin hier jetzt kein Apotheker oder sonst irgendwie was, sondern das sind einfach meine privaten Erfahrungen. Wo wir auch schon bei B-Vitaminen sind, die sind ziemlich groß. Es ist ein Mix aus Vitamin B, B2, B6 und Niacin und die sorgen auch für einen reibungslosen Stoffwechsel und unterstützen die Muskeln und Nerven. Folsäure, Pantothensäure und Biotin sorgen also für eine gesunde Haut, Haare und Nägel. Außerdem punktet die Hefe bei den Mineralstoffen und Spurenelementen. Kalium sorgt für starke Knochen und Zähne, Magnesium für geschmeidige Muskeln, Eisen ist gut für die Blutbildung und Zink für gute Abwehrkräfte. Also nichts wie ran, ich verlinke euch hier nochmal ein paar Videos zur Herstellung von Wildhefe mit einer ganz tollen Rezepte-Playlist und wenn ihr Fragen habt, hinterlasst es gerne in den Kommentaren. Ich stehe euch da gerne zur Verfügung. Liebe Grüße, eure Emma